Und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zur dritten Folge des GOT-Projektes, die Good Old Times. Wir machen hier weiter bei SimCity 4. Und wir haben hier eine Mission. Dr. Wu cloud Bus. Der hinterhältige Doktor hat einen Bus beschlagnahmt und will, dass du ihn fährst. Bring den gestohlenen Bus zum Haus ein, eines bösartigen Erfinders, damit er eine Stinkbombe mit Geschwindigkeitsauslöser anbringen kann. Setze den Bus dann an der vereinbarten Haltestelle ab. Hast du Erfolg, dann wird die Stinkbombe ausgelöst. Sobald der Bus schneller als 50 Meilen pro Stunde fährt. Hahaha. <lacht> Bewertung minus 60. Das möchte ich mal ausprobieren. Okay. Wo müssen wir hin? Rechts rum. ist die Polizei. Das aber irgendwie aus. So. Oh, jetzt zur Bushaltestelle. Okay. <lacht> Bis ich das Auto im Kreis dreht Huh, oh, das ist hier. Die Polizei hinter mir her. Ja? Als Bus hat man ja jede Menge Leben. Das ist eine kaputte Straße, da ist ein Schlagloch. So. Sehr gut, die Passagiere werden nicht wissen, was eigentlich passiert ist. Mein böser Plan, ah, meine bösen Pläne gehen dank deiner Beiträge ausgezeichnet auf. Meinst du, ist die Bürgermeisterbewertung nach unten gegangen oder wie? Das ist eigentlich nicht so mein okay, was ist, was ist das da? Vielleicht sollten wir ja hier mal ausbauen. Okay, geht irgendwie nicht. Strahlung. Gesundheit. Oh, Gesundheit ist nicht so gut. Wasser, Energie. Kriminalität. Ah, jetzt! Verkehr! Okay, nur hier ist so schlimm, sonst geht's eigentlich. Pendels, morgens, Pendles, abends. viel Stau. Ah, das ist doch normal. landwert Okay, das ist hier oben ja schon mal äh, nicht so gut. <lacht> Bürgermeisterbewertung. Hier nicht so gut, wieso nicht? Wegen der Bushaltestelle. Oh, okay. Müll? Müll gut, Müll gut, okay. Luftverschmutzung? Nichts. Okay, hier oben, das ist klar. Wasserverschmutzung? Ist auch klar. Strahlung haben wir nicht. Lebensdurchschnitt? Jung. okay. Zonen? Ah! Okay, Zonen. Energie haben wir. Für Wasser haben wir. Aktivität? Ne, hey, Attraktivität. Da ist noch okay und für das geht's gar nicht. So, Industrie Agrar. An der Hauptstraße gar nicht, okay. Sehr interessant. Hightech ist auch hier, wollen sie gar nicht hin. Okay, warum wollen die denn nicht zu einer... Äh, warum wollen die denn nicht... Zu einer Bushaltestelle? Ja, der, der hat doch schon ein Casino. <lacht> die nicht an der Straße bauen. Hm, fraglich. Sehr fraglich. Die Mautstation bringt ja kaum was oder zehn, wow. Nachbarschaftshandel. Ah, okay. Feuerwehr. Ja, geht schon, geht schon. mal etwa bei beim gleichen und ihr wollt geringe ähm, dingsbums haben wir eigentlich machen was passiert eigentlich mit dem stellt erholung für sims sicher Aha. Flupp. Na, wenn das so ist dann könnt ihr gerne hier oben auch noch mal bauen wenn ihr das unbedingt möchtet. Was ist das eigentlich mit Schienen? Es gibt eine Monorail. Es gibt Schienen. Hier haben wir noch erhöhte Schnell... Ah, okay. Hochbahn, U-Bahn gibt es auch noch. Und Flughafen. Hier haben wir schon alles. Hier kommt noch die große Pumpstation. Hier gibt es noch ein Solarkraftwerk. Atomkraftwerk. Was ist denn ein Handelsabkommen? Ich speichere erstmal. Was ist das hier eigentlich? Warum ist es, glaubt man, Bürgermeister? Ein Gebetshaus? Ach du Scheiße, warum ist das so riesig? Fahrzeuge benötigt Krankenhaus, benötigt Großes, äh, benötigt Polizei, Giftmüllwagen benötigt Giftmülldeponie, okay. <lacht> benötigt Giftmülldeponie, kommen hier dann noch weitere Sachen dazu oder Zweitliga Stadion hm Ja anscheinend gibt es dann noch eine Giftmüllstation irgendwann später. Was kann ich hier eigentlich machen? Ah okay. Okay. Keine bemüht sich. Bürgermeister, die mangelnde Finanzierung der Müllabfuhr in Kartoffelnhausen wird bald zu einer Krise führen. Jedes Blumenbeet in der Stadt riecht nach faulen Fisch. Ja. Wenn ihr sagt, ich bin geizig, dann... Machen wir mal. So Wasser Wasser Bürgermeister das Finanzamt scheint seine Akten über Gelder für die in Brand gesteckt zu haben. Wenn sie den Brand nicht bald mit etwas Bargeld löschen, kriegen wir Probleme, zum Beispiel Brüche und so. Wenn sie nicht sofort etwas unternehmen haben, sie in wenigen Sekunden eine Stadt voller heißer, ausgetrockener und verdammt tinder Sims am Hals. Oh mein Gott. Ja, 500 mehr gibt's aber nicht. Die waren immer noch mehr. So jetzt wollen sie gerade aktuell gar nichts gut dann bauen wir hier noch ein bisschen die straßen aus so geht es jetzt wieso nicht ach Busstation im Weg na sagt es doch mal einer oh Mensch So. Warum? Warum geht es hier noch nicht? Gebiet zum Bau nicht geeignet. Dann machen wir es so. Okay, hey, das geht nicht. Warum geht das nicht? Okay, warum geht denn das nicht? Oh, das war knapp. Ah, okay, es kann nicht an so, eine Land an so eine kleine Straße angebunden werden. Aha. Doch auch gleich mal aus. So. Gut. Hat überhaupt nichts erwünscht? <lacht> okay. Wir haben aber auch keine Ereignisse. Wie funktionierten... Ähm, wie funktionierten das Ganze mit Export nach draußen? Huch. Jetzt geh ich hier noch mal rein. Was ist denn mein Sim? Ähm, Jawoll. Niklas Neumann. Warum oh, ist die Gesundheit schlecht? Wir haben doch... Na gut, also wir, machen, wir hauen das da oben rein und nehmen dafür dann das da weg. So, was haben wir hier? Der kleine Raimund Speck muss in die Schule. Die Eltern des kleinen Raimund haben einen privaten Schulbus für... Okay, wenn das Pökenmaßbewertung plus 80 ist, dann mache ich das. Und dann machen wir das noch schnell und dann würde ich sagen, dass die Folge, glaube ich, beendet. <lacht> <lacht> <lacht> Warum... Nein, hör auf! Wo muss ich denn hin? Ich muss irgendwo da nach hinten. Nachtweil. Kein Wunder, bestellen die ein Privatding. <lacht> Wie sie die Kinder applaudieren. Zur Schule, bevor es schellt. Na gut, das kriegt man hin was ist hier passiert wir bringen dich zur Schule kleiner Specky der kleine Raimund Speck muss zur Schule decken ist recht richtig er sitzt sicher, entspannt und gemütlich in seinem Klassenzimmer und lernt, wer weiß was. Und lernt, wer weiß was. Okay, seine Eltern sind sehr froh. Du solltest eine Privatschule in Kartoffelhausen bauen. Man glaubt, dass der kleine Speck dort vielleicht glücklicher wäre. Beim Bau steht nichts mehr im Wege. Du musst nur zahlen und einen Bauplatz aussuchen. Wow, du musst nur zahlen. Sehr schön. Äh, und einen Bauplatz aussuchen. Dann nehme ich den da. <lacht> Was haben wir hier? Ausgerutscht auf Lama Mist. Fluggerät Trainingsmission. In dieser Mission lernst du die grundlegende Fluggerätsteuerung kennen. Wenn du sie vergisst, schau einfach, okay, liege bis zum blinkenden Silberfoto, die, bevor die Zeit abgelaufen ist. Wo muss ich denn hin? Gut geflogen. Okay, danke. <lacht> Die Steuern müssen... Laut Niklas Neumann erheblich gesenkt werden. Oh, oh, oh, okay. Dann machen wir halt mal 11. Ist das zu viel? Schlaglöcher im Straßenbudget. Mehr machen wir auf 100. Gut. Was haben wir hier? Jenny braucht Hilfe. Was ist die Alternative? Zombiehirne. Oh yeah. Minus 60. Plus 80. Ja okay, das machen wir schnell. Ja, über ein bisschen ist aber... ist doch vollkommen okay. Ich habe ja gesagt, wenn da jetzt noch was Spannendes passiert, dann machen wir das. Und jetzt passiert ja was Spannendes. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass man fliegen konnte. Oder dass man Fahrzeuge steuern kann. Das ist ja echt geil. Dass sie das in SimCity 5 wieder rausgenommen haben. Ist eigentlich schade drum. Schnell ins Krankenhaus. Ich da jetzt genau auf dem Haar landen? Ich hoffe nicht. +80 Was immer noch senken. Ja, warum? Ja, klar, die, die, die Bürger wollen immer, dass Steuern gesenkt werden, ist ja klar. Noch weiter sinken. Vor. ich Bildung. Wieso geht ihr denn nicht arbeiten? Ja, okay, Bild das Bildungsding steigt. Das ist doch schon gut. Schlaglöcher. Hey. Peter Richter. Gut, also, das war's für diese Folge. Etwas überzogen, aber ihr dürft euch ja drüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao.